Meine Damen und Herren, ich eröffne die 115. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und heiße Sie nunmehr offiziell herzlich willkommen. Ich begrüße die Gäste auf der Tribüne ich wünsche ihnen viel Erfahrung, die sie heute sammeln werden. Ich hätte bald gesagt, ich wünsche ihnen viel Spaß, aber das wollen wir nicht so ausdrücken. Ich begrüße die Landesregierung auch ganz herzlich. Meine Damen und Herren, zunächst, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, stelle ich die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Dem widerspricht keiner. Dann ist es so. Dann teile ich Ihnen mit. Der Ministerpräsident Volker Bouffier hat mit Schreiben vom 26. September 2017 mitgeteilt, dass Frau Dr. Bernadette Maria Weiland ihr Amt als Staatssekretär niedergelegt hat. Wir haben ihr am Ende der letzten Sitzung für ihre Tätigkeiten gedankt. Als Nachfolger hat der Herr Dr. Martin-Josef Worms mit Wirkung vom 1. September 2017 zum Staatssekretär beim Hessischen Minister der Finanzen ernannt. Lieber Herr Dr. Worms, herzlichen Glückwunsch alles Gute, für unser Land zu so arbeiten. ist eine schöne Sache. Zur Tagesordnung ist festzustellen, dass die Tagesordnung vom 19. September 2017 zu ihrem Nachtrag am heutigen Tag mit insgesamt Ihnen vorliegt. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen können, haben wir bei den Punkten 67 bis 71 die Aktuellen Stunden eingetragen. Die behandeln wir nach 32 Abs. 6 unserer Geschäftsordnung mit je fünf Minuten pro Fraktion, wobei ich hinzufüge, dass die beiden ersten Aktuellen Stunden zusammengefasst mit siebeneinhalb Minuten durchgezogen werden. Die haben wir festzustellen. Das Ganze beginnt am Donnerstag ab 9 Uhr. Entgegen der gedruckten Tagesordnung vom 19. September soll Tagesordnungspunkt 10, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes Drucksache 19, 5273 nach der ersten Lesung nicht an den Hauptausschuss, sondern an den INA überwiesen werden. Das nur zu Ihrer Information. Mehr habe ich nichts zu sagen zu der Tagesordnung außer ich die Frage ob damit die Tagesordnung genehmigt ist. Keine widerspricht, dann ist das so.